Okay, ich starte, Alter. Bist du ready? Ja! Oh, laut. Okay, ich, hab okay, Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst, Alter. Ich hab Angst! Alter! Ich will abhauen. Jo, warte, das geht nicht leiser. Ich muss kurz out of game und leiser machen, weil das ist viel Ja, zu ich leer. auch. Und ich unten links. Äh, unten. Okay, hab leiser. Erstmal auf 5, Alter. Oh, fuck, die Star oh. Oh, bist du ready, Alter? Du bist. Äh. Du springst mit STRG, what the fuck? Hey, bei mir mit LED hast du ja, auch mit LED. Okay, du, willst du kommen rein? Also, drück mal, drück mal Escape, das ist rechts Anzeige auch. Flashlight, okay. use, drop, baby, sprinten, escape, ist der gejump, escape, Pause, tap, score. Es gibt Score, alter. Oh, ich zerstöre dich, Mann. Score ist halt nur pink. <lacht> Komm, let's go, alter. Oh. Ah! Ist jetzt eh use oder? Verriegelte Nein. Tür erfördert Haustürschlüssel. Hast du einen? Nö, nee, komm mal mit, Alter. Ah, wir komm, wir rennen. Nein, ich will an die Fenster gucken. Ich will mich erschrecken. Hier ist eh nicht. Hallo? Vielleicht kommt der Jumpscare. Ist ja. Oh, guck mal hier ja. unten im Keller, Alter. Wo bist du? Guck mal hier unten im Keller. Wo? Guck mal nach offene Tür oder so ein Shit. Ach, oh, guck mal hier, offener Keller. Echt? Offener Keller. Oh, er ist da Ah, oh, fuck. Du hast gewonnen, okay. So, ich denk mal. fordert like Kellerstoßen. Okay. Hallo. Boah, Dude, ich musste jetzt schon sagen, ich hab keine Lust auf Horrorspiele, ne? Bin ich überhaupt nicht natürlich. Warum? Komm, lass mal hochgehen. Hallo. Ey, warte mal. Auch zu. Oh, hier ist. Alter, hinaus ist, ist was aufgegangen. Ah, hinaus ah, ist was aufgegangen. Hinaus ist was aufgegangen. Hör auf, hör auf, hör auf. Ich versteck mich, Alter. Ey, Justin, wo bist du? Wo bist du hinge... Oh, hi. Hallo. Nimm dir Holz. Hey, hier. Nimm dir Holz. Mach die kaktür dingel auf. Hör mal auf zu move'n. Was hast du entdeckt? Hör mal, hör mal. Die Bimper. -Bim? Ja, Schritte. Echt Schritte? Hör mal auf. Ich höre keine. Ja, doch nicht. Ha, okay. So hoch? Ha! Na? Hi, okay, komm, wir gehen. Hulu. Was ist das da hinten? Da ist mehr Holz. Ja, ja, wir können aber... Ich glaub, das brauchen wir zum zu Verbrennen. Ja, ja, von den Babys. Also, wir müssen ja Babys suchen und Babys verbrennen. Ach, ja. Warte. Hallo. Was Komm mal hast... mit. Ja, was denn? Wir waren hier noch nicht drin. Oh, da ist ein Baby. Willst du das nehmen? Na, ja, nimm du das. Ich hab Holz. Okay, ich nehm das. Kommt die alte jetzt? Soll ich die spoilern? Ja, kommt sie. Oh. <lacht> Ab jetzt kommt sie. Ja, ja. Jetzt ist sie auf freiem Fuß. Ist sie jetzt getriggert? Ich kann es dir halt ein bisschen erklären, oder du willst dich überraschen? Das ist mir egal. Sag was. Also, warum guckst du das denn auf YouTube? Ja, ich hatte jetzt voll Lust da drauf. Bei wem hast du das geguckt? Hat? Äh, bei Gronk? Nein. Bei Ju Hast das geguckt? Lass mal hoch hier. Ja, okay, ich komme hinterher. Hallo, ist hier jemand? Ist auch zu, Alter. Saalschlüssel. Oh, hier ist noch ein Bibi. Da noch ein Bibi, nimm das. Oh, Tür ist offen. Das ist ein gutes Baby, das musst du nehmen. Wenn du gute Babys hast, dann äh, kann sie dich nicht töten. Echt? Nee, kann sie einen töten? Ja. Ah! Oh! Oh! Oh, ich war das. Ich war das. Geh mal vor, ich hab Angst. Hallo? Oh wow, vor diesem Stuhl hatte ich Angst. Ich dachte, das wäre die. Alter, komm mal her. Da, ist offen. Du dummer Wichser! Äh, äh. Okay, du, Gott, wir da? müssen jetzt suchen gehen. Ist die, ist die Musik bei dir auch aus? Beziehungsweise der Invite? Hast du das gehört? Was denn? Die Tür? Hier gehen überall Türen auf und zu. Nee, das war... Ich höre wieder Schritte. Wir müssen gehen, Mann, wir müssen gehen, Mann! Versiegelt. Da links! Was? Hinter dir, Dadurch. Oh durch. Ist sie da, ist sie da, ja, ist sie Mann, da? Ich verschließ dich! Nein! Oh. <lacht> okay, was müssen wir machen? Wir brauchen, ich kann dir sagen, wir brauchen, wir brauchen Streichhölzer und wir brauchen Holz. Und wir brauchen den Kerkerschlüssel, weil da so ein Brennofen drin ist. Nach dem besuchen wir jetzt. Ähm, ja, aber wir. War sie da echt? Ja, ja. <lacht> Oh, fuck, yes, ne, hier ist eine Sackgasse, das ist echt. Ich habe aber ein Liebesbaby. Äh, Wenn du ein Liebesbaby hast, wird sie zu dir kommen, du kriegst keinen Jumpscare und sie rennt einfach wieder weg, beziehungsweise sie wartet, bis wir weg sind. Du kannst also gut vorgehen, wenn du ein Liebesbaby hast. Dann sterben wir. Hallo. Die. Und wenn ich ein Bö böses Baby habe, wird sie mich töten. Weil sie das Baby... Ja, weil es böses Baby ist und das uns nichts bringt. Ich muss das Bö Böse nur... Ja, hier, sie ist hier halt, ne? Da hinten war sie. Ja, Die Tür mal zu. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Angst, Alter. Komm her. Komm her. Komm her, du Bitch, Alter. Rechts, rechts oder? Ja, war schon wieder eine Tür. Ist Hallo. Ist ja, da? die läuft da. Okay. Halt deinen Schnauze und verpiss dich. Sie wird dich ficken. Ich fick dich? Komm her. Da, da, da. Ich hab... Von hinten, von hinten, Alter. Von hinten, kein Spaß. Ja, nicht, ich, weiß, ich, ich weiß, ich weiß. Die so ist hoch, hier Alter. nach rechts. Die ist hier nach rechts, Alter. Hier ist alles verriegelt. Das ist nicht cool. Erstmal hier. <lacht> <wo> <lacht> mich... No Komm mit, Ich hasse dich, Alter. Ich hasse dich, Alter. Du hast, Hallo! Du hast mich voll gebodyblockt, ich kam nicht damit. Hallo! Ich bin tot. Hallo! Ich verpiss dich, Ah, du dumme Sau, ich hab nen Jumpscare bekommen. Ja, hey, warum, warum hast du denn einen bekommen? Ich dachte man bekommt keinen am Anfang. Weiß ich nicht. Ich hab ja auch einen bekommen, obwohl ich ein Baby habe. Wir suchen jetzt einfach den Du Schlüssel. bist eine Puppe. Du, du hast mich komplett kaputt gemacht gerade, Mann. Ich kam da nicht weg. <lacht> hey, jetzt bin ich eine Puppe. Du bist eine Puppe? Ja. Dann bist du tot, fuck. Hey, warum habe ich den Jumpscare bekommen und bin nicht gestorben? <lacht> In dem Raum, wo sie war. Ja. Was damit? Ja, die Fotze. ja, komm her. Es strebt mich doch, du Bitch. Dann renn hier mal hinter. Bist du ein Baby? Ja. Okay, dann kann sie dir nichts tun. Wo ist sie? Sie ist da, wo wir waren. Ah, hier unten also. Ah. Genau unter mir. Ich bin halt gerade auf dem Dach. Warum sieht die eigentlich bin. so scheiße? Sie kam drüber. Ich habe aber die Streichhölzer gefunden. Okay, wo? Äh, in dem Raum, wo sie war. <lacht> oh nein. Wo bist du? Ich sehe sie. Wo bist du? Äh, genau hinter dir, oben. Oben, ich sehe euch gerade. Ja, genau, hier oben, hier oben. Hallo. Siehst du mich? Da ist die Fotze. Ja, ich sehe sie. Hallo, mal, ich Sommige bin auf dem Balkon, hallo. Hi. Ja, Kannst pass auf. Pass auf. Und was muss ich ja jetzt machen? Ich muss dich verbrennen. Damit ja, verbrenn mich, kriegst. Alter. Aber sie ist hier eh. Sie wird mich jetzt erschrecken und dann bin ich tot. Ja, ich komme nirgends hoch. Sie ich kommt nicht. hoch. Ja, ich muss hier hoch. Ist jetzt egal, dann sterbe ich und wir müssen neu machen. Nein, nein, warte, warte, warte. Ich komm hier nirgends. Ich, ich. I save your ass. Okay, save my Enos, please. Hier sind alle Babys drin, das höre ich die ganze Zeit. Kommt jetzt hier hoch? Ne, die kommt hier nicht hoch. Alter, kann ich hochspringen? Kommt sie gerade nicht hoch? Ne. Hi, hi. Okay, Alter, komm mal, hoch ich springen kann. Hui. Okay, wo sind die Streichhölzer? Ahmed. Du siehst so witzig aus. Jo, ich komm hier nicht rüber, warte auf mich. Da ist er. Wo? Ja, da! Renn, rennen, rennen! Ich bin in einem kleinen Schrank drin. Wo ist sie? Die ist weg. Okay, sie ist weg, ich komme. Hi. Komm, komm, komm, komm, komm. Schnell, schnell ich, schnell, schnell. Wo sind die Strechel Komm, Baby, zeig mir den Weg. Show me the way. Hier oben! Hui. Hier oben! Show me da. the way. Okay, jetzt müssen wir irgendwie runter. Ich hab immer noch keinen Schlüssel, by the way. Fuck! Ich nehme das gute Baby, damit sie mich nicht erschrecken kann. Jetzt Schlüssel. Wo? Hier oben. Da. Okay, komm, ich mache zu. Ah, das ist ein Saalschlüssel. Der ist oben. Hier ist ein böses Baby. Warum rennt das? Warum rennt das? Show me the way. Show me the way, Baby. Hehehe, <lacht> Bitch, Alter. Der kann halt echt alle Türen aufmachen. Wie cool ist das denn? Warum rennt er? Darum gehen die ganzen. Da ist sie. Ich höre sie. Sie ist Du musst die Tür hinter dir aufmachen. Wo? Da, ich bin eingeschlossen. Wo bist du? Ja, da, wo wir durch... Hier. Hallo. Da ist sie. Sie ist da. Ich renne weg. Vater, äh, äh. Ich brauche einen Kellerschlüssel. So, warte mal. Ich habe jetzt einen Saalschlüssel. Kann ich jetzt nach oben gehen und da irgendwas finden? Oder kann ich hier irgendwie ja. durch... Ich höre sie zwar. Sie ist jetzt, glaube ich, vor mir. Nee. Hi. Ha! Wo das ist der Baby Saal? rennt hier oben in unseren ja. oben Wo ist der Saal? Ich muss zum Saal. So, sie ist aber hier, ne? Ich höre sie. Ja, jetzt. über uns wahrscheinlich. Oder hier drin. Nee, hier hinter. Ja, ja. Andere Richtung geht. Da, sie kommt runter! Okay, Tür zu. Ich gehe hoch. Run, Motherfucker! Ah, ich ja, ich habe einen Schlüssel. Hab ich bin Schlaf ab. ich bin in der Küche wieder. Ja, ich bin hinter dir. Komm, jetzt müssen wir das Schlafzimmer finden. Ich habe jetzt einen Schlafzimmerschlüssel irgendwo hier in der Nähe. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ja oben. Hab's, hab's, hab's. Ich sehe sie. Kommt sie hier durch? Ja! Alarm! Alarm! Alarm! Ich Alarm weg, im Darm! Alter. Ich brauche ein neues Baby, Alter Hab aufgeschlossen. Warum bist du nicht so böse? Hab noch ein Baby, alles gut. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> oh, pass auf, sie ist jetzt da bei den Treppen. Okay. Sie geht nach oben. Okay, ich hab noch ein Baby im Notfall. Okay, komm, kannst du jetzt wieder hier hinkommen? Nee, ich suche gerade den Schlüssel. Ich, ich suche ein Schlafzimmer. Schlafzimmer. Hi. Hallo. Schlafzimmer. Hier oben nicht. Wir müssen wieder runter. Ich hab sie. Hi. Ah, also, da hinter dir. Ja, komm, ich mach Tür zu. Komm, schnell, schnell, schnell, Alter. Kein Outfit. Ja, dann mach du das lieber matches wieder Im Schlafzimmer Oben ist das nicht, wo ist das? Sie ist weg Mist Das ist oben Hab sie Sie steht schon wieder vor mir Oh Gott Dann renne ich halt in die andere Richtung Ähm Ich hab Schlafzimmer Wo bist du? Fuck Hier oben ist ein Schlüssel Wo? Oben? Ach, ja oben, Treppe hoch rechts rechts. Okay, und dann? Oh, ja. Hi. hi. Oh, geil. Hier auf dem Tisch? Ja. Dachbodenschlüssel. Jetzt gehen wir nach oben. Hier ist noch ein gutes Baby. Ne, ja, ich habe schon eins. Aber jetzt müssen wir nach oben gehen. Okay. Ist auch Wie kommen wir nach oben? Bist du hinter mir? Ja. Oh, lol. Was ist das denn hier? Läuft's mal wieder. Okay. Komm mal mit. Ja. Ich hab' ein gutes Baby, alles gut. Okay, sie so sucht mich. Egal. Einfach an ihr vorbei rennen. Ich hab' ein gutes Baby. Komm. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Komm. Komm mit. Ja, oh, genau, da Mann, Boy, Ja. Dö, dö, dö, dö, dö. Hier ist der Dachboden. Ja. Jetzt suche ich diese fette Tür, die hier gerade war. Hier links, glaube ich. Hier. Ja. Okay, hab's. Ich hab den Fluch eröffnet. Jetzt geht's los. Okay, let's go. So, hier ist ein Schlüssel. Alter, sind hier viele Babys. Kellerschlüssel, Kellerschlüssel. Jetzt gehen wir nach unten und ich rette dich. Komm, nach unten. Let's go nach unten. Ich habe ein gutes Baby, ist egal, wenn sie mich einmal findet. Folgst du mir? Guck mal, ich bin schon unten, Alter. Hui! <lacht> okay, straight nach unten. Geradeaus. Warum laufen mir so viele Babys? Weiß ich nicht, komm mit runter. Bist hinter mir? Ja. Jetzt müssen wir den Keller finden. Du hast an der Küche vorbei, hier! Wo bist du? Hier, unten. Wo? Da, wo die Matches waren. Hier, hi! Hier. Okay, wo jetzt? Oh, perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bam! Let's go. Mach zu. Okay. Jetzt dein Dingens hier finden. War, glaube ich, hier? Ja, komm. Let's go, komm, komm. komm. Tür zu, komm. Wo bist du? Okay, Boy. Einmal durchatmen. Oh mein Gott. Ich bin normal. Oh mein Gott. So ist sie. Eh, unten. Einmal Holz nehmen, Streichhölzer. Hier, nimm dir die Streichhölzer. Äh, ich glaube, dass sie... Oh, ich muss kurz durchatmen. <lacht> Geschafft. Wir Warte, die bummst uns jetzt. Wir müssen, glaube ich, zehn Kinder finden. Hallo. Irgendwie so. Zehn böse Kinder, die müssen hier alle verbrennen. Okay. Kann man die auch fangen, die auf dem Boden sind? Hat ein böses. Gut, dann komm. Verbrennen, komm. Burn, Baby, burn! Nice! Sehr schön. Noch acht. Warum heult die denn jetzt? Weil sie böse wird, wenn wir die verbrennen. Und wenn wir alle verbrannt haben, haben wir gewonnen. Und sie wird immer schneller. Am Ende rennt sie mit Lichtgeschwindigkeit durch. Das wird witzig. Das glaubt mir mal, das wird witzig. Ich brauche ein gutes Baby. Hier ist Holz, wenn du möchtest. Ich brauche Holz, ja. Hinten geradeaus. Okay. Ah, hier können wir jetzt auch überall durch. Ah, oh, du Missgeburt von Wand hast mich erschreckt. Eine Wand? <lacht> ja. Oh nein. Okay. Hallo. Ich glaube im Keller wird nicht viel sein. Sollen wir hoch? Oh, hier ist noch eine Tür. Okay, ich mach die auf. Hallo? Hier gehen ja ganz der Türen auf und zu, weil die Babys hier rumrennen. Sollen wir? Ah, oh? Ja, Sie sucht halt gerade nach uns, ne? Ah, die Fratze soll's im Maul halten. Äh, ich hätte gern ein gutes Baby. Gutes Baby ist im Badezimmer hier irgendwo. Vor ein Badezimmer. Sie sucht. Ah, hier halt laufen! Ich hab böse, ich hab böses Baby, okay, ich hab drum, böses Baby, ich hab böses Baby! Renn runter und verbrenn das wieder. Ich hab mich verlaufen! Okay, okay. Böses Baby, Böses Baby, Böses Baby, Böses Baby Ich habe auch ein Böses Baby, warte, warte, dann können wir die gleichzeitig verbrennen Warte, ich komme auch runter. Sie ist bei mir, sie ist bei mir oh! Darf ich sie verbrennen? Sie rennt mir hinterher, ich komme nicht weg Yo, boy, sie rennt mir die ganze Zeit hinterher, ich kriege jetzt einen Jumpscare Ich weiß nicht wann, Das ist die ganze Zeit hinterher zu. und weiter rennen Ich verbrenne, ich verbrenne ein Babys, ich kriege jetzt einen wutanfall Oh mein Gott Fick dich Bitteschön Oh, danke. Oh. Wo ich warst hab, du? Ich habe gerade sowas von im letzten Moment, im absolut letzten Moment, ein gutes Baby gefunden. Hab und noch ein so... böses Baby. Okay, nice, ich komme runter. Oh mein Gott, war das Aber knapp. ein gutes Baby. Oh mein Gott, war das knapp. So knapp. Aber ich renne die ganze Zeit. Ich, ich nehme das böse Baby und renne runter. Ich habe auch ein böses Baby. Komm, wir verbrennen die gleichzeitig. Oh, nice. Wir sind so gut. Wir schaffen das im ersten Playthrough. Mein Herz. Hi, ich bin hinter dir. Komm, Komm, hinter dir, komm. Ja, Komm, ich brauch, ich brauch Holz! Ich hab doch Holz! Wir ich brauch Holz! Holz. Wir ja, chill mal, Zementer. Was tötest du? Zemento. Ich kann das nicht verbrennen! Warte kurz! Nice! Ja, yeah, Alter, du schreist jetzt nochmal, du Bits! Hahaha, was hast <lacht> du da? Oh, hat mir ein Sprach noch gesagt. Ich brauch Holz! Du brauchst echt Holz? Nee, doch nicht. Nein, hab. Wo bist du hin? Hab noch ein böses Baby. Oh wow, nice. Ich, ich hab Holz, komm, wir verbrennen das. Ich hab Holz, komm. Hey. Und wir kugeln gerade. Ja, äh, das weg. brennt noch. Kannst du es direkt machen? Wow. Hier. Drei böse Babys mit einem Holz. Das ist efficient way of burning babies. Junge, ja, ich, ich bin Speedrunner in dem Game, das verstehst du halt nur noch nicht. Okay. Komm, lass mal hochgehen. Oh, oh. Hi. Are you scared? <lacht> ich bin tot, fuck? boy. Boy, ich bin tot, Verbrenne mich mal unten, bitte. Wo bist du tot? Ich, oh, oh, Lord, sieht das witzig aus. Oh, Lord, sieht das witzig aus. Ich komme jetzt runter in den Keller. Ja, bin da. Ich brauch Holz. Ja, ich hab Holz. Ich weiß nicht, ob ich das anmachen kann. Wahrscheinlich nicht. Hier ist ein äh, böses Baby, aber egal. Mach mich mal kurz Ja, komm. Ja, ich renne gerade böse... Im Kleine Kinder sind anscheinend sehr langsam, merke ich gerade. Ah, Holz, respawned auch. Sehr schön. Hi. Hallo. Guck mal, wie süß ich aussehe. Hier. Hä? Bin ich wieder? Ne. Wie? Ach, eh. Okay. Oh, Mann. Wie viele müssen wir noch? Vier noch. Ah, oh, schaffen wir das? Natürlich. Sie ist halt wieder ruhig. und Ich hätte gerne ein gutes Baby. Ja, ich bombe die alle jetzt. Das ist schon wieder Warum ist sie schon wieder ja, sauer? Kann. Ja, weil ich da bin. Mann! Bin schon wieder eine Warum Puppe. bist du so schlecht, Alter? Ja, Mann, jetzt mich die ganze Zeit. Wo war sie denn? <lacht> äh, direkt am Keller eine Treppe hoch. An dem großen Saal. Ich verfolge sie jetzt. Hi. Die sieht gar nicht Nein, komm runter raus. im Keller. Hast du alles? Ich hab, ja, komm. Okay, sie kommt gerade aber auch in die Richtung. Sie ist jetzt gerade in dem großen Saal. Komm in den Keller. Tut sie kommt halt gerade genau runter. Okay nee sie rennt weg. Okay ich komme. Haben jetzt rein sie hier ist auf genau dem Meter. Genau hier oben sie ist genau über uns jetzt gerade. Ja Treppe bitte für... schön. Da brennt. Nein brennt nicht. Brennt nicht. Go. Äh, sie ist genau über uns. Ich brauche ein gutes Baby. Ah, sie ist schon wieder wütend. Ja, kann sie ja sein. Ah! Ich komme runter. Sie oder? ist hinter mir. Okay, ich komme runter. Oh, sie ich hat ein verbrände. gutes Baby genommen. Ah gut, okay, nice. <lacht> <lacht> <lacht> ich hab ein böses Baby. Ich verbrenne das. Hast du auch eins? Nein, ich suche. Okay, ich hab jetzt ein böses. Ich komme runter. Soll ich das einfach verbrennen oder auf dich warten? Dien. Hä? Einfach verbrennen? Ich kann, ja verbrennen. Okay. Ich verbrenne das gleich. <lacht> Warum gleich? Jetzt! Sie stand gerade genau vor mir, als ich um die Ecke gegangen bin. <lacht> genau vor mir. Ein Meter. Genau vor dem Keller hier vor dem Baum. Ich warte drei ganz, gerade direkt vor mir steht. Ja sie steht genau hier rechts Jetzt ist sie dran vorbeigegangen Ne sie ist über mir ne? Das Licht ja, sie ist jetzt Junge müssen wir diese renden Babys auch holen? Ja alle, alle Bis wir das letzte gefunden haben Ich warte kurz, sie steht halt genau vor mir Oh ist das Spiel witzig Aber hier ist noch ein gutes Baby Sehr schön nimm das hier ist Noch ein gutes Baby, ich hab schon eins Ich hab wieder Holz, hast du Holz? Kein Holz, äh, ja, kein okay, habe ich. Oh. Oh, ich laufe gerade so einen Kackweg. Hier ist ein böses. Hier ist schon wieder sehr in meiner Nähe. Hast du ein böses? Wir brauchen nur noch drei. Ja, ich renn runter. Ich check gerade nicht, wo ich bin. Oh, ich dachte, die wäre das. Du hast mich so erschrocken. Ja, ja. Ich laufe dir mal hinterher, weil du ein Profi bist. Okay, ich habe ein gutes Baby. Du hast auch ein sehr auch. Gut. Dann können wir jetzt bis nach oben rennen. Sie ist direkt hier. Ah, auf dem die sie hat ja, sie drauf. hat dein Baby. <lacht> das war gut, dass wir es gefunden haben. Ich renne nach oben. Ich renne mal auf den Dachboden. Da werden, das sind bestimmt auch welche. Ja, da war ich schon. Das ist nicht aber die rennen ja die ganze Zeit rum. Ich gucke nochmal. Ja, die, aber ich hatte gerade noch eins bestand. Ah, Ah, es stehen auch manche. Okay. Hi. Hast du schon vor? Hast du einen Na, ja Okay, sehr schön, sehr schön Ich will mein Popo Ja, kann ich verstehen, der ist sexy Hier drin ist nichts, ne? Ja, ich carry dich hier auch gerade, Alter Ja, du hast halt schon vier Stück verbrannt, ich habe zwei verbrannt, glaube ich Du bist halt schon krass Ich bin auch gerade hier oben, heu wenn du nicht auf dem Dachboden bist, dann ist sie auf dem Dachboden. Ja, sie. Ich werde wieder an. Ich dachte, du wärst das, weil dein Licht angegangen ist. Ja, das machst du gar nicht. Ja, dir geht öfter ein Licht anscheinend an, aber <lacht> also wie? Scheiße. Weiß ich nicht, Alter. Ah, Mann. Ich komme wieder runter. Jemand blüht bei dir falsch, rum, Junge. Komm, ich hatte schon ein gutes Baby. Nimm sie mir weg und eine Minute ich, später ist sie ich, wieder da. Ich brauche Holz im Keller ist extrem viel Holz, wenn du kannst hast du einfach runter. Ja, hab, hab, hab. Okay, hopp, hopp. ich bin ich bin im Keller, im Kesselraum. Oh, mach das so hey, was verbrenne ich da? Mein gutes Baby. Warum verbrennst du denn gutes Baby? <lacht> Warum verbrennst du ein gutes Baby? <lacht> Ausgesehen. <lacht> oh Mann. Das ist genau über mir. Das ist schon wieder Licht gewesen. Ich brauche ein gutes Baby. Ich brauche ein gutes Baby. Ey, hier gehen so viele Türen auf uns zu. Ich glaube, wir müssen einfach nur dahin gehen. Ich gehe jetzt zu den... Das ist bei mir. Das ist genau bei mir. Ne ich brauche ein gutes Baby. Sie ist genau ein Raum weiter, glaube ich. Er gibt mir ein gutes oder ein schlechtes Baby, mir egal. Ja, ich bin ich bin sogar gleich eine Katze, wenn ich noch zweimal sterbe. Ne? Sie ist genau über mir, by the way. Bin so eine Katze. Ich bin schon wieder. Ich bin, ich bin, ich bin bin kann, man, kann man das Licht ausmachen und sie sieht einen nicht sofort? Ja ich Okay, ich probier's gleich mal aus Das weiß ich aber nicht ich, ich, Sie findet mich die ganze Zeit Ich bin wieder unten hier drin Ich kann mich nicht selber Ich anziehen. hab ein gutes Baby Du hast ein gutes Baby, okay Das ist nicht gut, wenn du kannst Wechselst mit einem schlechten Sie ist gerade direkt vor dem Kessel Komm hier nicht runter Genau dafür Und sie Kommt sie dumm, ja? Sie kommt die, Ze sie kommt die Treppe hoch ah, Du runter. komm runter Ja, ja, runter. ich mach hab mich. Ich muss, mach mich. Mach mich. Nein, mich. ich kann nicht Junge, alle halt dein Schnauzen jetzt. Mir groß. Dacht es Maria, sie die kann dich auch runter. groß machen. Hallo, Unterrockgucker. Äh, sie ist gerade wieder direkt hier vor der Tür unten. Jetzt geht sie weg und sie sucht dich schon wieder. Oh Gott. Ja, sie kommt wieder zurück. Oh, oh mein Gott, ist sie so schnell. <lacht> die ist so schnell. Schönen guten Tag. Ah, hi. Alle Türen, die du gerade gehört hast. Bring mal rein. Komm mich nicht mehr. Sie findet mich die ganze Zeit. Ah, du Bitch. Alter. Ui. Komm in den Keller. Ja. Ich habe noch, ah, hab noch Holz und Dinge. Komm. Ah, Junge. ist ja langweilig. Warum macht die mich einen Puppe? Komm runter. Ah, bin doch da sogar noch an. Ne, nicht mehr. Und sie sucht Die kann jetzt Schnauze halten. Jo, also... Zwei halten. Du musst machen. einfach speedrun Alter. Ja. Mal Holz picken, Alter. Ah, oh, verpiss dich! Junge, warum ist sie so schnell? Ja, sie wird immer schneller. Ah, oh, schon wieder bin ich tot. Okay, ich komm runter, ich komm runter. Ja, sonst ist es langweilig, Alter. Wir brauchen noch zwei Spieler, dann ist witzig. Weil sie schlecht ist. Was? Ja, sie ist einfach schlecht, sie, sie ist, kann das nicht. Sie muss einfach Speed hacken, damit sie gut ist, ne? Das willst du uns sagen. Ja, sie, sie cheatet. Komm runter. Bin doch da. Ich so Holz. Oh okay, sie ist nämlich direkt vor der Tür. Hi. Da oh. ist man da. Warum lasst du? Bist tot? Ich hab grad mein Licht ausgemacht, renne im stockdunklen Raum rum. Auf einmal kommt der Jumpscare, Alter. Ne, das bringt überhaupt nichts. Okay, das Licht ich aus bin gleich gefickt. Ja, das bringt überhaupt nichts, das Licht auszumachen. Aha. Ich... Oh. Sie ist jetzt gerade über am Keller. Direkt an der Treppe. Hier ist an, ist an, ist an! Okay, ich komme. Oh, nice. Sie ist direkt über dem ja. Keller. du bist tot, ich komme im Keller. Du bist tot. Bin ich tot. Okay. Sie kommt sogar in den Raum rein. Sie kommt sogar in den Raum rein. Aber der Herr Kellers der Dingen sich noch an, glaube ich. Ja. Bin wieder groß, wenn sie jetzt noch Mach kommen. sie alle. Such das letzte Baby. Such es. Das letzte. Such. Such die letzten beiden Babys. Ich sag Ich habe sie eingesperrt. Sie steht genau vorne und wird mich jetzt wieder erschrecken. Sucht, sucht das letzte Baby. Du, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Sucht das letzte. Hast Baby. du sie stark? Ne, sie hat sich gerade zu dir teleportiert. <lacht> Fuck. Ah du. <lacht> ich suche Holz. Ah Junge, leg mich auf. Wie schlecht ist die. Die ist immer nur schlecht. Scheiß Noob. Abholz Ehrenrunde Ich bin nicht. da Nein, ich hör sie Ich find's nicht Ja, ich bin dead oh. <lacht> <lacht> Komm komm komm! Wo bist du? Okay. Bin da. Oh mein Gott! Ich bin mache mich gerade fertig mit den letzten beiden Pumpen. Die ist ja viel zu schnell. Was guckst du an? Sie ist über uns. Sie kommt jetzt ja, an die Treppen runter. Musst die... hm? Ich muss von träumen. Musste vorhin träumen. Boah, ich hab Schiss. Hat mich schon so oh, oh. Regt mich auf, ich will das letzte Baby. Du bitch, ey. Ich komm Boah, du bist. Dass sie hässlich ist, ist ja die eine Sache, ne? Oh. Nur weil ihre Eltern sie nicht geliebt haben. Hm? Japsen Girl, Alter. Da. Ich hab kein Holz. Ich hab Holz. Bin da. Sie sucht uns. Jo, renn halt sofort raus, du bist tot. Alle äh. easy, Alter. Das sind halt nur noch zwei Babys, die sind irgendwo. Die rennen halt rum. Ich bin tot. Warum? Ich habe wieder gefunden, obwohl ich das nicht aus hatte. Ich hab. Jo, die ist einfach nur noch Lichtgeschwindigkeit. Jetzt brauchen wir Glück. Ich hab Okay. Ja, ich bin da. Oh, schon wieder. Ja, renn einfach. Ich bin eh wieder tot. Drei Sekunden gebe ich mir. Ja, ich bin tot. Alter. Hab nur deine Tastatur gehört. Geil. Ja, das Ding ist, wenn sie halt von hinten kommt und du es nicht merkst. Ja, und ja. dann auf einmal, hui! Ich kein Holz. Fuck, hey, Alter. Hey. Hallo. Ich suche Holz. Nein. Ich hab Holz. Aber sie sind hinter mir, sie sind hinter mir, sie sind hinter mir. Ich bin tot. Nein. Ich bin bei dir. Oh! Sie ist hier irgendwo im Keller. Ah. Weiter geht's, Alter. <lacht> du bist so motiviert. Ach, Mann. Ah, ich bin schon wieder tot. Alter. Okay, Keller brennt noch. Ich kann anzünden. Komm, schnell. Der Keller brennt gleich wirklich, wenn es weiter so geht. <lacht> Zünd gleich das Haus an, Alter. <lacht> Meine Fresse unterwegs. Ja, ich bin Baby, Alter, chill. Ah, ich brauche Holz. <lacht> Rennen einfach. Jetzt over. 9000. Ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wo es lang geht, aber siehst du hier, siehst hier? Oh, fuck! Bin da. Und wieder weg. Hast du, keine Kopfhörer, du bist wieder tot. Äh, ich nein, ich noch. lebe. Alles easy, Alter. Scheiß auf die. Ich kann mir nichts. Oh, ich bin tot. Sie kann mir nicht. Okay, komm wieder runter. Junge, Alter, so ein 0815-Spiel, Alter, weißes Mädchen, schwarze Haare, weißer Kittel, ey. Komm runter. Da haben bestimmt irgendwelche Japanesen gemacht. Ja, natürlich, was denkst du denn? Kann mich mal. Ich glaube, die hat die letzten Babys gefressen. Mhm. Ha. Hier ist sie. Keine Chance, ich bin tot. Ja. Ich komm wieder runter. Bist du noch am Leben? Was? Ich bin tot. Ja. Ach so. Junge meine Testet du schon wieder faxen. Ja. Ja, so hat aus dem was Wasser reingekippt, alter oh, oh. Okay, schade. Aber nur ein bisschen Bist traut, nicht. Ich bin tot, ne, du musst dich wiederbeleben Oh <lacht> Nee, die bombst mich, die bombst mich, die bombst mich Bin tot. Ja, Mist Okay <lacht> Fuck Was passiert jetzt? Alle haben gegen die Dunkelheit verloren. Oh shit. Jetzt sehe ich auch wie ich aus. Aber ich hatte eine Glatze. Ja. Yeah. Okay. Oh gruselig. Ja. Hat X im Gesicht gemalt, der die Götzkiss. Okay, du jetzt keine Runde mehr. Wir machen das irgendwann anders, okay? Mit einem anderen. Ja. Oh Gott. Ja. Ach du Scheiße. Ich mach aus.